damit deine Füße immer fröhlich bleiben. 30 Jahre Watzinger, jetzt mit einem tollen Gewinnspiel. Bei Watzinger sind deine Füße in besten Händen. Eine genaue podologische Vermessung deiner Füße ermöglicht den Bau deiner ganz persönlichen Einlage. Musik Watzinger bietet Fußwohlbefinden für Menschen jeden Alters. Watzinger hat den vollen Service und hochqualitative Schuhmodelle. 30 Jahre Watzinger. Bei Watzinger sind deine Füße in besten Händen.